Nur ganz kurz, eine Datenbankvorlage für das Fach BWR. Es geht um Buchungssätze. Mit Eintrag hinzufügen kann ich den Schülern Geschäftsfälle beauftragen. Der Schüler wählt den entsprechenden Geschäftsfall und kann dann einmal die Sollbuchung und die Habenbuchung eintragen. Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus. Ich habe hier meinen Buchungssatz und habe dann hier die Listenansicht. Ich habe jetzt hier nach Geschäftsfall sortiert, das heißt, ich kann verschiedene Lösungen miteinander vergleichen, bestimmte Fehler hier lokalisieren und das Ganze dann auch im Plenum besprechen.